Unrecht und das Opfer als Täter gezeigt Deren den Brand löscht, wird verklagt Der gezündet, befreit Finanzdiebe sind staatlich geschützt Beklaute Zahlen, Zinsen drauf Medizin macht uns krank Und was gesund ist, wird verboten zum Kauf Dieselautos sind Umweltzünder Flugzeuge fliegen Steuern per Nebel Eingetrieben Verschleunerte Milliarden verschwiegen Friedenspreise Werden mit Ungerecht und krass Mit zweierlei Maß gemessen Das ist schnell und leicht Was man sieht, wird man ernten Gilt für alle gleich Vergessen, die Sätze des Lebens wirken an allem gleich, ob Richter oder Werden Kinder brutal entrissen Werden Pedro Kriminelle sich straffrei Ich weiß, die Leute wachen der Zeit auf. Eine Zeit, wie könnt ihr einen Tag betrügen? Niemals, aber alle, für immer belügen Hey, ihr Richter, müsst ihr da mit zwei allein mal?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 Gesetze des Lebens oh, oh, wirken an allen gleich Ob Richter oder Banker, oh, oh, bevorzugt oder reich Unverhältnismäßigkeiten fallen mit der Zeit auf Darum haltet euch fest, Richter, die Leute wachen auf Wie man richtet